Hallo und herzlich willkommen hier im Kreativ Valley. Ich bin Sascha und heute möchte ich euch ein Buch vorstellen, das ich zugeschickt bekommen habe, nämlich vom Verlag. Und ja, da war ich erstmal skeptisch, denn es heißt Dino Bricks. Da dachte ich mir, mh, Dino Bricks auf lass mich schauen, 143 Seiten findet man allerhand über die Dinosaurier. Und nicht nur über Lego-Sachen, also für die ganz Kleinen geschrieben, sondern richtig, das ist ein handfestes Dinosaurierbuch. Also, wenn du schon älter bist und du hast Interesse an Dinosauriern, möchtest wissen, wie die gelebt haben, was sie gefressen haben, ja, über das Ganze, dann kann ich dir das nur empfehlen. Lass dich nicht vom Titel abschrecken. Es ist nicht für kleine Kinder gedacht, sondern Dino Bricks, das ist halt ein ein Versuch, Dinosaurier und Lego ne, die Interessen zusammenzuführen. Es gibt auch eine kleine Bauanleitung für einen Triceratops. Und ähm, alle Bilder in diesem Buch ähm, sind halt mit Lego-Figuren oder auch die Skizzen sind äh, so gemacht, als wenn das Lego-Figuren sein würden. Hier, so schauen wir mal, hier, haben wir, hier sehen wir ein paar Raptoren, wenn ich mich nicht irre, genau. Und die haben natürlich immer Noppen drauf, wie Lego-Figuren. Und genau das ist die Verbindung. Und ich finde, das ist eine lustige Idee. Ich habe da so durchgeschmökert und... Äh, bin überrascht über die Vielfalt von Informationen, die hier haben, die, die, die, es, die es hier drin gibt. Und es gibt immer tolle kleine Absätze mit Einschüben, frühere Vorfahren, Massensterbchen, Männchen oder Weibchen. Wie kann man das rausfinden? Das fand ich sehr interessant. Das habe ich mich nämlich als Kind immer gefragt. Die haben ja nur Knochen gefunden. Wie konnte man denn rausfinden? Heutzutage, klar weiß ich, es gibt ja Unterschiede in den Knochenformen, aber trotzdem ist es interessant. Die, die rausfinden können, ob's, waren die vielleicht alles nur Männchen oder Weibchen oder... Ne? Jo, und da findet man halt immer kleine Einschübe und kleine Absätze zu verschiedenen Themen. Hier haben wir auch den Alosaurus ne? sehr schön gemacht. Und ja, also wie gesagt, das ist ein rein rassiges. Ich kann es beurteilen, ich hatte als Kind, glaube ich, 10 oder 20 äh, Dinosaurierbücher. Und... Äh, Manche waren da sehr trocken und sehr... Ja, die sind halt... Das Thema ist interessant, ist aber kein Kinderthema. Und so waren die eigentlich geschrieben. Sie wurden vermarktet als Kinderbücher damals. Und die Zeichnungen, naja, die waren so mittelprächtig, haben Kinder eigentlich wenig interessiert. Und so landet es bei mir im Regal. Und so hatte ich, glaube ich, 10 oder 20 Dinosaurierbücher. Und das hier ist ein reißiges Dinosaurierbuch. Also mit super tollen Informationen. Und auch äh, fachgerechten Informationen, da haben wir ja auch viele Menschen, wo ist hier ein Bild von demjenigen, der daran mitgearbeitet hat. Der der hat hier die Bilder gemacht mit den Lego-Figuren, auch sehr toll. Und hier gibt es ja auch noch ein Treffen mit den Autoren. Ne? Das möchte ich jetzt nicht aussprechen. Florent Grussal und Aurelien Mathieu. Wenn es falsch war, tut mir leid. Aber das sind die beiden Autoren hier. Schauen wir mal. So Sieht man die? Ich hoffe. Und die haben dieses Buch geschrieben. Aber auch mit fachgerechter Unterstützung. Ich finde ich ihn gerade mal nicht. Ja, und ich kann es euch nur ans Herz legen. Es ist im, im Hehl oder Hehl Verlag erschienen. Der Verlag hat mir dieses Buch zugeschickt. Danke dafür. Und ja, also für alle größeren, na, ich würde so sagen, 12, elf, 12, Dinosaurierfans und auch Lego-Fans, so ein bis zwei Prozent, kann ich dieses Buch nur empfehlen. Es hat wenig mit Lego zu tun, außer dass die Bilder Lego-inspiriert sind und dass man ein Triceratops bauen kann, aber es hat viel mit Dinosaurier zu tun. Es gibt viel, viel Informationen über Dinosaurier, viel interessante Informationen und echt klasse Bilder. Also, ne? Wer die Lego-Filme hier, gab ja, glaube ich, auch zu so Jurassic World, gab es ja auch diese Mini-Filmchen und äh, auch die fand ich mal klasse gemacht. Und so ist dieses Buch auch. Also wer die Filme mag und sich für Dinosaurier interessiert, dem empfehle ich dieses Buch. Dino Bricks, die faszinierende Welt der Dinosaurier für große und kleine Lego-Fans. Hm, ja, aber eher für Dinosaurier-Fans, für ausgewachsene Dinosaurier-Fans kann ich das sehr empfehlen. Ein tolles Buch, das die Lego-Figuren so ein bisschen nutzt, um vielleicht neue Dino-Fans zu aktivieren. Ne? Also, ich kann es empfehlen, wer Dinosaurier-Fan ist, wer Jurassic World mag, wer die Jurassic World Lego-Filme mag und sich mehr informieren will über Dinosaurier Dino Bricks. Gut. No, ich lese noch eine Runde und ihr könnt jetzt abschalten. Ciao, bis zum nächsten Mal. Hier im Kreativ Valley. Bis dann. Tschüss. Eine <lacht> Mit oder ohne Keul. Seid ihr immer noch da? Los, Dino-Bricks, holt euch. Ich lese jetzt alleine. Danke. Und dann baue ich meinen Dinosaurier. So.